euch ganz herzlich zum heutigen Video. Ich zeige euch heute einen weiteren Drei-Ball-Trick. Wenn man den ganzen Trick kann, dann sieht das Ganze so aus. Was muss man für diesen Trick jetzt können? Es empfiehlt sich natürlich, mit drei Bällen jonglieren zu können. Wenn ihr das noch nicht könnt, werde ich es euch links oben verlinken, das Video dazu. Und natürlich müsst ihr mit zwei Bällen in einer Hand schon klicken können. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Wenn ihr das noch nicht könnt, würde ich es euch rechts oben verlinken. So, wenn ihr dann die mit drei Wellen schon könnt und die Säulen mit einer Hand, also mit der linken und rechten Hand, dann geht es auch schon mit dem Trick los. Als Rechtshänder würde ich euch wie immer empfehlen mit der rechten Hand als erstes zu probieren. Später dann natürlich auch mit der linken Hand, damit mit den beiden Händen die Sicherheit kommt. Und wie funktioniert es dann? Man macht mit der rechten Hand Säulen Das heißt, die Bälle bleiben auf der gleichen Seite, der grüne Ball bleibt jetzt immer ganz außen und der gelbe Ball in der Mitte Zumindest am Anfang, später kann man dann tauschen Und dann haben wir hier noch den anderen Ball Und mit dem geben wir dann mit einem der beiden Bälle mit Es empfiehlt sich natürlich mit dem äußeren Ball mitzugehen da das ganze dann besser aussieht als wenn man mit dem mittleren mitgeht, aber man kann natürlich auch tauschen oder auch einen beliebigen Ball benutzen dazu so wenn man mit dem äußeren mitgeht dann sieht das ganze so aus es könnte anfangs sehr schwierig sein dass man mit der linken Hand synchron ist mit dem Ball bei dem man mitgeht aber das ist reine Übung, das kommt mit der Zeit dann was noch am Anfang schwierig sein könnte ist, dass man zwei unterschiedliche Bewegungen macht mit den beiden Händen, also mit der einen hat man ja einen Ball fest in der Hand und geht nur hoch und runter damit, mit der anderen Hand soll man ja Säulen machen noch, aber es ist wieder reine Übungssache, wie immer beim Schonglieren und mit der Zeit funktioniert es dann ganz gut. So, wenn man das nicht mehr mit dem äußeren Ball mitgehen will oder wenn man den äußeren Ball jetzt mal die Hand wechseln lassen will, also die Seite zumindest, dann macht man einfach kurzzeitig andere, so andere Säulen, das heißt, ähm, dass man die Säule nach außen macht oder nach innen, also so. Dann kann man immer, wenn der Ball in der Mitte ist, schön mit hochgehen oder man lässt ihn dann in der Mitte und wechselt dann, wenn der Ball in der Mitte ist, wieder zu den Säulen, bei denen der Ball nicht die Seite der Hand wechselt. So, das war der ganze Trick. Es empfiehlt sich auf jeden Fall einfarbige Bälle zu benutzen, da der Effekt einfach besser ist, wie mit verschiedenfarbigen Bällen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr eine positive Bewertung da lasst. Wenn ihr Fragen oder Anregungen für neue Videos habt, einfach in die Kommentare damit. Würde mich sehr freuen. Dann sehen wir uns am Samstag um 16 Uhr hoffentlich wieder. Bis dahin, ciao.